Hallo und herzlich willkommen zu Sona. Sona ist eine Talkshow im deutschen Piratenfernsehen. Ein kleiner runder Talk, in dem wir uns hoffentlich äh, nicht in die Haare fallen, sondern kontrovers ein Thema nähern, das heute ist das Urheberrecht. Dementsprechend trägt diese Sendung auch den Titel Alles bloß kopiert. Mein Name ist Volker Arndt. Das ist meine verehrte Kollegin Christa, Christa Ritter. Mhm. Und das sind unsere Gäste. Heute haben wir auf dieser Seite Gero Worsbrock und Holger Johannes Peschert. Gero Worsbrock ist, ist ähm, der Leiter der Rechtsabteilung der Konstantin Film, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja? Und ähm, Gero Worsbrock sagt: was, sag, was sagst du? Ich hab's mir notiert. Was habe ich gesagt? <lacht> ich hab's mir notiert. Nicht, dass du etwas falsches Falsches liest. So, also, ich sag gerne gleich noch was. Wer gute <lacht> Filme sehen will, kriegt das nicht für laut. Okay, kann man sich so stehen lassen. So. Können wir gleich drauf eingehen? Dann haben wir hier den Holger-Johannes Johann, äh Ja, Du bist äh, ein Komponist, Musikproduzent, unter anderem auch äh, Unternehmensberater. Und ähm, du sagst, ihr klaut mir nicht die Butter vom Boot. Das kann man so sagen, klar. Andererseits, man muss sich ein bisschen anstrengen heutzutage. Sehr gut. Mhm. Auf unserer anderen Seite, der, der, auf der Piratenseite, haben wir den Alex Bock. Alex Bock ist äh, ein Kandidat für den Deutschen Bundestag und steht auf der zweiten Position der Landesliste für Bayern. Und deshalb werden wir von ihm auch noch in Zukunft mehr erfahren. Alex sagt, Schluss mit dem Abmahnwahn. Okay. Dann haben wir Boris ähm, Turovsky. Boris ist auch ein langjähriges Mitglied der Piratenpartei. Und ähm, Boris Boris sagt... Das ist toll, pass auf. Kopieren ist nicht das gleiche wie Stehen. Tief, tiefsinnig. <lacht> Und dann werden wir auch schon, können wir auch schon gleich einsteigen in die Diskussion. Wir wollen uns duzen, Gero. Du, bist, du vertrittst viele Filmemacher im Filmbusiness. Und was, was hältst du davon, dass Leute heutzutage Filme kostenlos, sprich legal herunterladen. Was kann man dazu sagen? Naja, es <lacht> ist ein riesiges Problem. Das ist nicht nur ein Problem für meine Branche, die Filmbranche, sondern es ist ein riesiges Problem für alle Kreativbranchen. Es hat ja angefangen mit der Musik, die hat dieses Problem ja schon seit 15 Jahren und entsprechend deformiert ist die Musikbranche auch inzwischen. Und die anderen Kreativbranchen, die ahnen, was kommt. Weil es gibt alles im Netz. Alles illegal umsonst im Netz, nicht nur Filme und Musik, sondern alle Bücher, jedes Buch, was es als E-Book gibt, gibt es illegal, ganz leicht mit zwei Mausklicks auch zu erreichen, kann man sich auch illegal herunterladen und kostenlos herunterladen, es gibt praktisch jede Software, es gibt bis hin zu Zeitschriften und Zeitungen, es gibt den, den Spiegel. Den gibt es äh, Samstag um 22.30 Uhr äh, legal für 4 Euro im Netz runterzuladen. Und zehn Minuten später gibt es den auch illegal runterzuladen für 0 Euro. Und zwar exakt identisch, genau die gleiche Qualität. Aber Gero, da äh, ist doch in der Musikbranche Folgendes passiert. Äh, die haben oft also ihre erste CD runtergeladen, äh, also nicht mhm. runtergeladen, sondern ins Netz gestellt. Und sie wurde runtergeladen und daraufhin ist... Die, äh, die CD umso besser verkauft worden. Das heißt, der, äh, das Runterladen vom Netz, das kann sogar die Kino, die, den Kinobesuch äh, befördern. Das hat jedenfalls schon äh, auch den Verkauf von CDs äh, geför gefördert. Und äh, das hat sich dann nur etwas verändert, dass die mehr über Konzerte und so weiter die Musiker dann. Ja, das haben, wäre. Ne? Aber Schön, vielleicht packen wir da nochmal kurz ein, weil die Piratenpartei okay. hat ja auch eine Position dazu. Wollen die Piraten alles kostenlos herunterladen? Wofür stehen die Piraten? Das, dafür stehen wir nicht. Wir sind nicht dafür, dass alles kostenlos zur Verfügung steht. Aber Gero hat jetzt gesagt, es gibt, das wäre ein großes Problem, was du da beschrieben genau. hast. Und es ist ja immer so, etwas, dass die einen als Problem sind, sehen andere als Gelegenheit. Und ähm, nicht alle haben ein Problem damit, mit dem, was sich ereignet hat. Es gibt auch jede Menge Leute, die erkannt haben, wie man unter den neuen Umständen doch noch Geld verdient und daraus Profit schlagen, dass es die Alten eben nicht schaffen, ähm, wenn wir da Beispielsweise äh, bei Videospielen. Videospiele sind auch ein Medium, das häufig kopiert wurde. Und da gibt es ähm, Anbieter wie beispielsweise GOG oder Steam, die sicher nicht ohne Kritik sind, aber die einen Weg gefunden haben, wirklich viel Geld zu machen in einer Zeit, in der man Videospiele auch so kriegen könnte. Und ähm, die können das und ihr könntet das auch. Mhm. Äh, haben wir denn nicht hier auch eine veränderte Ausgangssituation, was die Entwicklung der Kommunikationsmedien, Internet mit sich bringt? Ist es eine, eine neue Ausgangssituation, auf die sich Verwerter, Produzenten einstellen müssen? In den Raum gestellt. Wie seht ihr das? Ja. Darf ich Sollen die anderen. Du darfst <lacht> gerne. Ja, es wäre schön, wenn das so wäre dass der Werbeeffekt überwiegen würde, dass man, wenn man sich etwas illegal runterlädt, dann da drauf kommt und sich dann legal etwas kauft oder so. Solche Effekte mag es auch da und dort geben, aber äh, im Großen und Ganzen äh, ist es natürlich nicht so. Die Musikbranche hat sich halbiert, der Umsatz mit Tonträgern, wozu auch die legalen Downloads dazu zählen, hat sich in den vergangenen zwölf Jahren halbiert. Die Branche ist am Sterben. <lacht> ja, also das äh, sind halt äh, immer Aussagen, die gerne in den Raum gestellt werden. Ähm, dabei wird meistens äh, ein Teil des Bildes äh, außer Acht gelassen, weswegen dann auch formell korrekte Aussagen zustande kommen, die aber die äh, tatsächliche Situation nicht widerspiegeln. Gerade in der Musikbranche, äh, da hat es einen Rückgang gegeben, das war halbiert nicht, aber das hat tatsächlich bei den Tonträgern einen starken Rückgang gegeben. Was dabei außer Acht gelassen wird, sind allerdings die Einnahmen aus vor allem Konzertbesuchen und auch anderen Einnahmequellen wie zum Beispiel Merchandising. Das gibt auch einen ziemlich einfachen Grund, warum das gerade in den Untersuchungen von der Medienindustrie außer Acht gelassen wird, weil an einer CD verdienen eigentlich alle, bis auf den Musiker, bis auf die Band, also die kriegen da wirklich sehr wenig davon ab. Von einem Konzertauftritt oder von einem Merchandising-Vertrag, äh, da verdienen jetzt wiederum die Plattenlabels nicht so viel, sondern das landet vor allem äh, bei dem Interpreten bzw. Bei, ähm, äh, bei den Urhebern. Wenn man äh, das Gesamtbild anschaut, hat sich in, der, äh, Kreativ-, in den Kreativbranchen, ob man jetzt Musik anschaut, ob man Film anschaut, äh, der, wenn man alles zusammenzählt, äh, da gibt es über die letzten Jahre hinweg Schwankungen, aber es gibt diesen Absturz oder Abwärtstrend, den man immer heraufbeschwört, der ist so deutlich nicht zu erkennen. Und was äh, auch noch dazu kommt, ähm, weil es tatsächlich so ist, dass sehr viele Kulturschaffende, jetzt gerade bei Musik, äh, sich einfach darüber beklagen, dass sie weniger Geld verdienen. Das ist aber nicht nur eine Folge davon, dass sich der gesamte Kuchen, dass der Kleiner wird, <lacht> das wird er nicht in dem Maße. Allerdings, wenn man sich die Anzahl an Bands, an, an Musikern, an, an Komponisten anschaut, die einfach wegen der äh, deutlich fortgeschrittenen Technik einen einfacheren Zugang dazu haben, die können jetzt äh, mehr oder weniger in, im eigenen Wohnzimmer äh, ein Album produzieren, die können äh, über einen Heimcomputer das Album tausendfach äh, ins Internet rausjagen und äh, wenn man sich die Entwicklung der Zahlen, wie viele Neue Alben, wie viele neue Lieder äh, werden Jahr für Jahr produziert. Diese Zahl steigt. Damit steigt natürlich auch die Anzahl der Künstler. Und bei einem in etwa gleichbleibenden Kuchen führt das eben dazu, dass jeder tat, tatsächlich davon wenig abbekommt. Das ist aber nicht ein Problem des Urheberrechts, sondern ein, manche nennen das Problem, wir sehen es wirklich als Chance, ähm, einer Entwicklung, dass Einfach der Zugang zu Kultur und auch die Möglichkeit der Kulturschaffung deutlich erleichtert werden. Da habe ich jetzt mindestens drei Punkte rausgehört. Und jetzt interessiert mich aber auch hier die Position von Holger, weil Holger ist Produzent. Kannst du da aus Erfahrung, aus deiner Erfahrung sprechen, wie schaut das bei dir aus? Doch, doch, schon seit langer Zeit Wir haben wir darüber gesprochen. Es gibt ganz viele neue Verwertungsmöglichkeiten, es gibt Gelegenheiten, Gelegenheit macht Diebe. Ähm, nach wie vor geht es natürlich um geistiges Eigentum. Ja. Musik schaffen, Werke schaffen, ist Eigentum per se, das ist ganz klar. Und ich sage mal, alles andere ist erstmal Diebstahl. Ja. Aber ich sage mal, Dinge, die ein Werk schafft, das ist oft sehr, sehr einfach. Das kann so passieren, dass ich ein Werk schaffe, wenn ich drei Akkorde hintereinander reihe, habe ich ein Werk geschaffen und es gehört mir. Es kann aber auch sehr komplexe Formeln sein. Es kann sein, dass man einen halben Nachmittag drüber sitzt, dass man wochenlang im Studio sitzt, um Sachen auszuproduzieren. Ich bin heute Nachmittag, war ich im Studio bei dem schönen Tag, könnte ich mir natürlich sparen, wenn es allen gehört. Dann würde ich sagen, ja, dann sollen halt alle komponieren und irgendwie pfeifen oder sonst was. War halt mein Job, heute Nachmittag diesen Song zu komponieren. Das war eine Auftragsmusik für einen Kunden von mir. Und dafür opfere ich mein Wochenende. Ja. Aber diese Auftragsproduktion, damit gibst du ja deine Rechte im Grunde ab. Ähm, teils, teils. Äh, ich kann mein Urheberrecht natürlich nicht abgeben. Nein, nein, das nein ist aber auch klar, die das ist, äh, Recht. Ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend. Erstmal finde ich es toll, dass sich die Piratenpartei um die Urheber kümmert. Ja? Mhm. Also eigentlich sollte es ja die GEMA machen. Ähm, <lacht> <lacht> sag ich mal so. Aber da kommt vielleicht dann noch dazu. Die GEMA Urheben. haben wir angefragt, die ist heute nicht hier. Ah, ja, äh, heute ist ja auch Samstag. <lacht> <lacht> Und auf Fußball. Ähm, ich glaube nämlich, dass äh, wir, ich sage mal... Ähm, die Jure recht gut ausgestattet sind in Deutschland und recht gute ähm, Gesetzesgrundlagen haben meiner Meinung nach, dass sie auch einigermaßen gut gehandhabt werden und dass wir gar nicht äh, große Novellen brauchen. Vielleicht mal bei der GEMA-Vermutung möglicherweise, dass man da ein bisschen schrauben müsste. Aber de facto ähm, schaut es natürlich anders aus. Okay. Ja. Aber was also ich habe da, Entschuldigung, mhm. ich habe da so also was merkwürdiges gelesen, dass zum Beispiel Kindergärtnerinnen, wenn sie ein Kinderlied mit ihren Kindern singen wollen, dass sie da die GEMA, dass der GEMA melden müssen. Und so ja, da geht es um die Euro ja wirklich, Abgabe für die Notenkopien. Ja. Ähm, ich sage jetzt aber erstmal grundsätzlich, äh, wer gute Werke möchte, klar, die Zahl der Künstler hat sich absolut vervielfacht, vertausendfacht, jeder macht zu Hause an seinem Com äh, Computer selber ein bisschen, mm, äh, aber wir sind jetzt im Hobbybereich dadurch angelangt, ja? dass eigentlich, äh, ich sage mal, dass der Kellnernde Komponist grundsätzlich mal dieses Schlagwort, äh, dass halt jeder la macht. Ja? Ist das, das was zu Hause? Ich finde es grundsätzlich gut, wenn die Leute, ich finde es besser, wenn sie Musik machen, als dass sie auf der Straße irgendwie sich rumtreiben oder sonst irgendwie Shopping gehen. Ich finde es toll, Musik oder sonst, sonstige Werke schaffen, Filme schreiben, Drehbücher schreiben, wie du, Christa, sich künstlerisch betätigen, finde ich gut. Man muss natürlich nur schauen, wo kommen am Ende des Monats natürlich die Miete her. Meine Meinung ist, je stärker das Urheberrecht ist, besser gesagt, je stärker das durchsetzbar ist, umso höher... Kann die Qualität des Werkes auch sein, ja? weil man einfach mehr Spaß hat. Ohne Moos nichts los. Okay. Es ist ja eine Position der, sofort, der Piraten, dass äh, die Piraten die Privatkopie legalisieren wollen. Das heißt, dass man nicht ständig abgemahnt, abgestraft wird, dadurch, dass man die für private Zwecke. Das ist ja schon legalisiert. Also, wir haben ja, ja. diese siebenmal Kopien zu Hause. Und im Prinzip ist hier schon jemand äh, öffentlicher Marienplatz ausgepeitscht worden weil er irgendwie fünf Minuten geladen hat. Es wird ja eh, ich sag mal, sehr liberal gehandhabt. Was sagt, was sagt da die Seite dazu? Im Eigentlich ist diese Privatkopie noch nicht legalisiert. Denn schließlich und endlich ist es immer noch eine Privatkopie. wenn ich, Ob ich Boris jetzt etwas in die Hand drücke oder ob ich es mir übers Internet schicke, wäre es nach wie vor eine Privatkopie. Wenn ich es hier per Hand mache, merkt es keiner, kann mir keiner was. Wenn ich es übers Internet tue habe ich bald Schwierigkeiten. Und ähm, diese Schwierigkeiten hat die Medienbranche immer mehr dazu angetrieben, unsere Politiker dazu zu drängen, neue Gesetze zu erlassen, die genau das schwierig machen. Also unsere, unsere Kommunikation darauf abzuklopfen, ob wir jetzt etwas miteinander teilen, was wir nicht tun sollten. Denn wir, wir zählt schon mit? Bis sieben Kopien darf ich und dann muss es weitergehen. Also jemand muss kontrollieren. Und uns Piraten ist das ein Dorn im Auge, dass es jemand gibt, der unsere Kommunikation, kontrollieren soll, nur damit jemand anders sein Geld bekommt. Da darf ich doch mal kurz einhaken. Natürlich. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Die Privatkopie wird de facto natürlich überhaupt nicht verfolgt. Und wenn ich... Stimmt nicht, gerade die neue Konstantin ich, hat meine Freundin <lacht> über Rechtsanwälte wirklich so. Darf das ich noch ist kurz natürlich ein Jahr Wenn ich sozusagen persönlich jemandem was weitergebe über Dropbox oder mhm. auch über das Internet oder gar in physischer Form... Das interessiert das ist nicht verfolgbar und das verfolgt auch niemand. das ist noch nie verfolgt worden das ist ein reiner was ist mit ein reiner fetischbegriff diese privaten was ist mit file sharing wenn ich diese sieben Personen das ist noch nie jemand bestraft worden weil er der achten oder der neunten Person auch eine gibt. Das ist einfach nicht wahr. Es ist 0,0 das Problem. Aber du dafür stellst du die Verteidigung und ich kenne die Fälle also, glaube, Du meinst etwas anderes. <lacht> Nein, File -Sharing, File -Sharing Was ist in Du meinst, Augen? ist File Sharing. Ja. Richtig. Ja. Das ist in okay, Augen genauso. Das kann man Privatkopie nennen und mhm. da geht jetzt eine große ideologische ja. Debatte ja. los. Mhm. Aber das ist ja richtig. Mhm. Da geht jetzt eine große ideologische Debatte los. Es ist natürlich so, das wird dann verglichen mit den Kassetten früher, die man aufgenommen hat oder sowas. Es ist natürlich das etwas völlig anderes. Es ist ein, ein völlig anderer Vorgang, es hat auch eine völlig andere Wirkung. Das ist wirklich ein Unterschied zwischen einem, zwischen einem Luftgewehr und einem Maschinengewehr. Aber ist das nicht in der menschlichen Ich tausche Land? ja auch nicht. Ich trete ja mit niemandem in Kontakt. De facto lade ich das aus dem Computer herunter und zwar völlig anonym. Das ist was anderes, als wenn ich auf den Marktplatz gehe oder in meine Schule gehe und jemandem eine Platte bringe und die dann auf Kassette also überspiele. Also teilweise haben ja das Menschen heutzutage... Alles hunderte Tausende sogenannte Freunde auf Facebook, mit denen Sie auch irgendwie in Kontakt treten. Ja, Und die, aber hier geht es ja nicht mal um Tauschen mit Facebook-Freunden, sondern mit ja, aber zig das ist das, das, das ist ja, das ist ja letztendlich, letztendlich hm. nichts anderes. Äh, natürlich kann man jetzt sagen, okay, das sind keine echten Freunde, das ist keine echte, äh, kein echter Privatbereich. Aber äh, letztendlich ist das, äh, das Festhaken an einem quantitativen Merkmal, weil du sagst, okay, die achte oder die neunte Kopie ist ist nicht das Problem, okay, dann sind wir bei, bei falscher bei der, bei der 50., bei der 100., bei der 200. Kopie, wenn man das nicht äh, prinzipiell ansieht, dass es eben nicht an der Anzahl der Kopien liegt, sondern dass grundsätzlich ein äh, Tauschen, ein Teilen ohne kommerzielle Absicht, weil das ist ja eine sehr wichtige Schranke, die wir auch die Unterscheidung immer in unseren Programmtexten äh, treffen. Wenn sich jemand äh, mit, eine, mit der Verbreitung, Vervielfältigung von geschü urheberrechtlich geschützten Werken darauf ein Geschäftsmodell aufbaut, mhm. dann muss, es auch, äh, muss er auch vom Urheber äh, entsprechende Genehmigungen dafür haben äh, und wenn er sich nicht dran hält, wenn er das Geschäft macht, ohne den Urheber zu beteiligen, dann ist er auch nach unseren Vorstellungen mhm. genauso strafbar. Da bin ich so, dir sehr dankbar, wenn ich da gleich eine nach. darf, weil die File sharing diskussion die ist im Grunde schon fast überflüssig, weil das File-Sharing total auf dem absteigenden Ast ist. Mhm. Weil es es schon fast nicht mehr gibt. Durch die Piraten? Nein, Nein. nicht durch die Piraten. <lacht> nicht gut. Nee, gut. Diesmal haben die Piraten keine Schuld. Ja, es gibt etwas, in Anführungszeichen, Besseres als das File-Sharing. Und das sind diese Seiten wie Kino.to, wie Mega-Upload und äh, mhm. ungefähr 100 ja. andere Seiten, wo man wie, eben alles herunterladen kann. steht dazu? Moment, Moment, Moment. Sekunde. Wir waren <lacht> ja schon... Entschuldigung. Hat, wir sind uns ja einig dass das verurteilt wird, auch die Piraten verurteilen äh, Geschäftemacherei a Kino, la Kino.to und Mega-Upload. Da sind wir uns ja einig, das heißt diese ideologiebefrachtete Diskussion ums file die kann man sich weitgehend sparen, weil das sind weniger als 20 Prozent des Problems stark rückläufig. Mehr als 80 Prozent des Problems sind diese Seiten nach dem, es so gibt auch da verschiedene Varianten, aber nach dem Modell Kino.to oder Mega-Upload, wo ich eben alles, alles, alles bekomme, und es richtet einen riesigen Schaden an. Und dieses, es wäre schön, wenn es nicht so wäre. Man kann es sich natürlich so zurecht... Warum gibt Ihnen, es dieses Angebot? Da muss ich jetzt gleich reinspringen. Mhm. Diese Frage werde ich nicht jetzt beantworten, weil die ist was anderes. Aber danach vielleicht. Und zwar der Grund, warum man, was Filesharing rückläufig ist und diese Seiten schlagen, ist eben, weil man Filesharing verfolgt hat und die Leute gemerkt haben, ich will keinen Stress, ich gehe mir auf diese kriminellen Seiten. Mit anderen Worten, man hat hier wieder kriminellen Strukturen Vorschub geleistet, indem man gemacht hat, was man getan hat. Ich muss dazu ja auch cooles ist, ist aufbauen. Das ist ein, Moment, Moment, Moment. Ist ein bisschen zynisch, nee, weil nee, wir konnten ja nichts anderes tun. Wir hatten uns ja gerade vorher unterhalten über technische Sachen. Genau das ist das Problem. Denn die nächste Stufe der Filesharing ist, dass wir eben nicht mehr mit jedem uns unmittelbar verbinden, sondern über unsere Freunde gehen. Weil die Rechner schnell genug sind, die Bandbreite mhm. groß genug. Das heißt, ich gebe nicht dir direkt, zum Beispiel, was auch immer du willst, sondern ich kenne Boris und Boris kennt dich und ich vertraue Boris, aber ich kenne dich nicht, deswegen vertraue ich dir nicht. Und das Computersystem wird einfach die Verbindung über Boris machen und Filesharing läuft dann nur noch über Freunde. Und das Ganze, was dazu geführt hat, dass Kino, Theo und so weiter gelaufen sind, ist wieder weg. Mhm. Filesharing läuft wieder weiter. Mhm. Und dagegen können wir nicht vorgehen, es sei denn, du willst uns beide ja. kontrollieren. Ist auch ein viel kleineres Problem. Das große, das gewaltige Problem, das gigantische Problem, über das man reden müsste und wo es wirklich keinerlei Lösung dafür gibt, das sind diese Seiten ala la Kino, Theo und Mega-Upload, wo man alles, alles, alles bekommt. Und die Leute kaufen deswegen auch keine Musik mehr. Ich meine, ich kenne wirklich, ich habe mich mit vielen auch unterhalten, 20-Jährigen, 16-Jährigen, die sagen, wieso, ich habe in meinem Leben noch nie Musik gekauft und ich werde in meinem Leben auch nie Musik kaufen, muss ich doch nicht, wieso denn? Und, und übrigens, interessanterweise, interessanterweise ist es so, dass nur ein ganz kleiner Teil dieser 16- oder 20- oder 22-Jährigen dann eine ideologische Diskussion anfängt und sagt, das ist doch meine Freiheit, das wäre doch Zensur, wenn man mich daran hindern würde. Die meisten sehen das ganz, ganz banal. Ich mache es halt, weil ich es kann. Ob das richtig ist, mei, es ist halt bequem und ich kann es machen und wenn ich daran gehindert würde, würde ich es halt nicht mehr machen. Das ist ganz natürlich und ganz menschlich. Ich habe auch da überhaupt nichts dagegen. Das, ähm, so ist es. Das ist die Realität. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen: mhm. einen kleinen Satz, dann gebe ich auch wieder ab. Entschuldige, wenn ich mich ein bisschen vordränge. Ähm, dass das keine schlimmen Folgen hat. Dass die Leute dann eben ins Konzert gehen und so weiter. Das ist reines Wunschdenken. Es ist nicht wahr. Die Musikbranche ist halbiert. Und zwar nach Tonträgerumsätzen, wo die legalen Downloads schon eingeschlossen sind die Musikindustrie ist schon ist deformiert äh, weil äh, sie äh, unter dem Druck der der Piraterie so etwas wie Spotify wir, ich, wissen glaube ich alle was das ist das gibt es nur ja, es ist lächerlich weil es ja noch legal zumindest ist legal aber es gibt es nur äh, weil halt der weil wir halt keinen Markt mehr haben der zwischen Nachfrage und Angebot äh, äh, zustande kommt oder wo jemand sagt, ähm, ich brauche das und das, so und so viel Geld, um etwas herzustellen, dann muss ich es für so und so viel verkaufen, sondern weil die Musiker äh, und die Künstler und die ähm, Musikbranche vor der Entscheidung steht, lassen wir es umsonst runterladen oder kriegen wir wenigstens ein paar Krümelchen. Ein kann das bestätigen? ist ein deformierter Markt. Um. Aus kein, kein, Markt, kein Markt ist statisch. Andererseits muss ich sagen, Eigentum schafft Märkte. Es wird keinen Markt geben auf der Welt. Es gab noch nie einen ohne Eigentum. Ja. Sonst haben wir hier, ich sage mal, so eine virtuelle DDR vielleicht, wenn es keine Eigentumsrechte mehr gibt. Ähm, ich habe fast gerade ein Déjà-vu gehabt. Äh, vor 20 Jahren habe ich eine Diskussion gehabt, eine ähnliche, am Institut für Urheberrecht. Und habe den ersten Sampler vorgestellt damals. Ja. Das waren noch so Riesenkästen, wie so große Synthesizer. Ich habe gesagt, dieses Teil... Da sind irgendwie so zwei, drei Instrumente rausgekommen, eine Gitarre und ein James-Brown-Sample. Ich habe gesagt, dieses Teil wird die Musikindustrie absolut revolutionieren. Ja, genauso wie es vielleicht das Unterseize getan hat. Oder andere Instrumente. Und da waren drei Leute von der da die sich totgelacht haben und gesagt dieses Kasten wird die Musikindustrie revolutionieren. Es war letztendlich so, aber ich glaube, die Musikindustrie hat einfach auch unglaublich lang geschlafen. Die Filmindustrie nicht und da geht es ja auch noch relativ gut. Die Musikindustrie hat immer gedacht, eben der Markt ist statisch. Wir sitzen wie die Male im Speck und auch die Musiker. Und auf einmal haben sie gemerkt, wenn sie auf ihre GEMA-Abrechnung geschaut haben, aus welchen Gründen auch immer, ist sehr wenig rübergekommen. Auf einmal mussten die wieder Rollstuhlkonzerts, Proudly Presence, wieder auf die Bühne gehen. Und das hat uns eigentlich sehr schöne Dinge beschert. Ich glaube auch, dass der Musikmarkt insgesamt oder die Wertschöpfungsmöglichkeiten im Musikmarkt weitaus älter jetzt geworden sind. Es sind mit den Leuten mitgewachsen, die damals Musik gekauft haben. Die Jungen, ich weiß es nicht, aber ähm, Vielleicht ist der ganze Markt gealtert mittlerweile, mhm. ja. Ich möchte ja mal eine provokante These aufstellen oder eine Frage. Ist das Internet, oder die Entwicklung des Internets, ist das eine Bedrohung für die Verwerter? Oder ist es eine Chance, kann es auch eine Chance für die Produzenten sein? Ja. Fluch und Segen zugleich. Natürlich will man auch virale Effekte, das sage ich durchaus. Von der Position, ich mache Auftragsproduktionen, ich muss nicht von der GEMA leben, Gott sei Dank. Durchaus hat man auch Sampling-Möglichkeiten virale Effekte im Internet. Klar, das hat jeder Künstler. Aber was sind das, diese äh, viralen Effekte? Nein, es wird kopiert. Ja. Es wird verbreitet. Ja. Es mhm. wird verbreitet. Wie das ist Einfach, äh, Marketing ja. verstärkt. Das ist im Marketing natürlich mhm. durchaus äh, gewünscht, äh, sage ich mal, in der Art von... Äh, man muss ja auch immer so ein bisschen was beigeben. Das ist nur die Frage, äh, will ich den kleinen Finger oder will ich die ganze Hand? Äh, äh, verschenke ich meine Ware? Ja, das ist ähnlich wie, ich sage mal, jemand... Äh, wie soll ich es mal ausdrücken? Wir haben ja eine Kulturlandschaft. Jemand, der ein Feld hat, ein großes Feld, Gladiolen, Sonnenblumen anbaut. Ja? Wo man irgendwie 5 Euro reinschmeißen muss und dann kann man die Sonnenblumen mitnehmen. Ja? Ich klau die immer. Wenn, ich dachte ich mir fast. Ich dachte, die Grünen haben immer diese Sonnenblumen drin. Aber der eine schneidet vielleicht eine ab, sagt, das bringe ich meiner Frau nach Hause. Schön. Es ist überhaupt kein Schaden für niemanden eigentlich entstanden. Ja? Früher waren es die Gänseblümchen, wie am Schulhof noch Kassetten kopiert worden sind, heute ist es die Sonnenblume. Eine alleine ist okay, aber ich sage mal, eine schneidet vielleicht 20 ab, macht dran einen Stand und verkauft sie dann. Dann, so bildlich gesprochen, dann ist es natürlich schwierig. Aber ich sage mal, wenn eine eine Sonnenblume abschneidet, das geht natürlich noch. Ja. Aber man muss einfach wieder tiefer werden, nicht nur in der Schöpfung des Werks, sondern einfach auch aber um in die der Formatungskette. Das Internet... Bitte bietet natürlich gigantische Chancen. Na ich meine, das Internet ist fantastisch, wir lieben das Internet, wir sind bestimmt zu so sehr äh, im Internet und vom Internet begeistert, äh, wie die Piraten auch, äh, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, dass wir auf allen Ebenen, also was wir, was da sich auch jetzt zur Bewerbung eines Films zum Beispiel äh, daraus erzeugen lässt, Kommunikation auf allen Ebenen, wie sie die verbessert, das ist was Gutes. Wir, kein Mensch will das Internet zurückdrehen. Ihr müsst ja auch Sample, ihr müsst auch Trailer das rausgeben. wäre ja, das nicht ist. nur unsinnig, das wäre <lacht> auch nicht lächerlich. Ähm, auch die kulturpessimistischen Stimmen, die es da und dort gibt, vom Herausgeber großer deutscher Tageszeitungen angefangen, mhm. ähm, dass das Internet die Aufmerksamkeitsspanne verkürzt und Schießt mich tot, ja, es mag alles irgendwie sein und so weiter, aber das ist interessant. Okay, ist wir stellen offen. fest, wir finden das Internet toll. Wir sind Fans des Internets. <lacht> jetzt meine Frage das hat mehr an die als Risiken. Aber, äh, aber ja. man muss das Risiko, es hat natürlich einen großen Nachteil, und das ist die völlig unkontrollierte, gesetzlose Piraterie, die ja möglich ist, die ja auch von den Piraten verurteilt wird. Soweit waren wir ja schon zu sagen, das wollen wir alle nicht. Wir wollen alle keinen Mega-Upload und keinen Kino-TO. Die Frage ist jetzt, aber der, der, dem Problem liegt doch vielleicht etwas zugrunde. Und das ist die Frage: Wie hat das Internet unsere Vorstellung von geistigem Eigentum verändert? Hat es das? Ist es das Gleiche immer noch? Das ist ein noch? Protest, der ja noch lang, längst nicht abgeschlossen ist. Aber Gibt es sowas wie, ein, wie das geistige Eigentum? Bei uns in den Piraten ist das so eine Diskussion, ob wir dieses Thema anschneiden sollten. Gibt es geistiges Eigentum? Ja oder nein? Ist das wirklich wichtig zu der Diskussion oder ist das nur intellektuelles ähm, Geschwafel? Ich bin kein Anhänger der Idee des intellektuellen Eigentums, des geistigen Eigentums. Ich ähm, denke nicht, dass es existiert in der Sinn, sondern dass es philosophischer Überbau ist für eigentlich nur wirtschaftliche Rechte, die man sich halt sichern wollte. Also du Schöpfer, ich schöpfe aus ähm, vorhandenen Dingen und Sätze. Ja, das und ist nämlich genau der Punkt, ich den, ich dabei, äh, den ich dabei, der wird viel zu selten erwähnt finde, ich, mhm. dass doch jedenfalls in meinen Augen die, die was Kreatives tun, die schöpfen, von den Ideen, die vor 100 Jahren äh, gedacht mhm. worden sind, bis heute und überall wird... Also Sam will sehr sein e und und Man kann sehr, sehr lange darüber, ja. aber sehr sehr sehr lange darüber, darüber sprechen, das aber es ja. bringt trotzdem nicht das Geld dahin, wo es halt hin ja. soll oder ja. nicht. Das das soll also man kann man ja sich ja fragen, ob man darüber ein Urheber sagen. ja absprechen, dass er Urheber ist. Wenn jemand ein Jahr lang schreibt, weil er das aus verschiedenen Dingen zusammenträgt, natürlich schreibt er das nicht... Er hat trotzdem etwas geleistet. Er schreibt es ja, weil er viele andere Bücher gelesen hat. Das ist natürlich eine Leistung. Letzten Endes haben wir Also der, die <lacht> nicht. Nee, also, wir, wir, wir fangen jetzt genau mit der Diskussion an, die wir eigentlich auch beraten, intern. Äh, mittlerweile versuchen zu vermeiden, weil wir können uns ziemlich lange in äh, wirklich philosophischen Abschweifungen äh, äh, ergießen, ob das jetzt ein Eigentum ist, im Sinne von Eigentum, welche Eigentumsbegründung es gibt, da gibt es ja auch sowohl äh, rechtstheoretisch als auch äh, philosophisch einige unterschiedliche Eigentumsbegriffe, unterschiedliche Eigentumsbegründungen, äh, kann man alles genüsslich äh, und auch äh, glaube ich mit äh, großem Interesse von, von, von allen Beteiligten äh, diskutieren, das bringt uns aber bringt herzlich weiter. wenig Richtig weiter in die OHIR-Reise-Debatte. Das ist ein bisschen hey, schade, also das ist ja schon, <lacht> schon die Grundlage. Würde ich ja das ja. am liebsten auch hier damit sein lassen. Die Frage ist dann aber, wovon lebt der Autor? Wovon soll ein Film produziert werden? Wie sollen Werke hergestellt werden? Der Autor lebt davon, dass er einen Vorschuss von seinem Verlag kriegt und der Verlag dann eben exklusiv Heute. dieses Buch vermarkten kann. Heute, ja. Ein Film lebt davon, ein, Film kostet, ein deutscher Film kostet 5 Millionen die zahlen wir, die Konstantin, wir zahlen die an, den Kameramann und den Drehbuchautor und die 100, 150 Leute, die an dem Film mitarbeiten. Das haben wir dann bezahlt. Wir und Leute, die in den Film investiert haben. Das müssen nicht wieder nicht wir sein, sondern es können auch wieder externe Finanzquellen sein, die wir, die wir halt davon überzeugt haben. Die wollen alle ihr Geld zurückhaben. Gero, aber du gehst aus von dem alten Modell. Ich denke, wie bei der Musikindustrie, dass wir jetzt durch das Internet uns neue Modelle ausdenken müssen und man kann nicht immer aus, dem alten, aus der alten Situation heraus äh, argumentieren. Vielleicht muss man Filme anders machen in Zukunft, nicht mehr so äh, kapitalintensiv. Und ich so Das weiß, das, das, das weiß das man nicht. nicht. nicht, nicht. Ja, vielleicht etwas weniger. Das, das ist jetzt nicht zielführend. Also Auch wenn ein Film 4 Millionen kostet. Ich meine, ja. gut. Oder man macht ihn halt mit seiner Heimkamera zu Hause. Ja, das gibt's ja schon. Ich ja, also meine, Konstantin hat's ja schon mal ganz gut, gut gemacht. Dann gibt's aber keine ja. Filmbranche mehr. Dann gibt's keine professionellen Kameramänner mehr, denen wir 100.000 Euro zahlen. Doch, die Medien, die gehen ja nicht kaputt. Also es Nein, wird es reicht Prozess. Aber in zehn mhm. Jahren, wenn es so weitergeht, sind sie kaputt. Ich sage mal, gerade die Filmindustrie hat ja coole Maßnahmen gefunden, fast mal. Sagen wir Filme zu eventisieren, ich sage mal, die Leute in die großen Megakinos zu holen, ja? in die Maxe dieser Welt und so ja, weiter. 3D-Brillen aufzusetzen. Im Filmbereich äußert sich das Problem nicht so direkt, weil ja. es auch andere also Auswertungsstufen gibt, gesellt, wie, die, das wie das Kino ja. oder, die, oder das Fernsehen, aber dieser schleichende Abstieg, der ist natürlich ja. trotzdem da. Weil aber jetzt will ich doch ganz gerne also mal den äh, Genau, also ich würde, will jetzt nicht den die, äh, die Weg runtergehen, dass wir sagen, okay, alles muss ohne Geld gemacht werden, weil das wäre wirklich, ähm, ja utopisch und auch nicht wünschenswert. Okay. Äh, es Andere. stimmt, ja, es wird auch wahrscheinlich in Zukunft so sein, ein Film wird eine, eine Finanzierung brauchen. Worüber wir uns jetzt Gedanken machen müssen, ist, wie wird diese Finanzierung wieder eingeholt. Ein Stichwort ist schon gefallen, Kinos. Äh, wenn man sich die, die, die Umsätze gerade von den äh, Topfilmen anschaut, äh, die Umsätze in den Kinos, bevor überhaupt die Auswertung über äh, Tonträger, über DVDs statt, äh, stattfindet, dann hat man da schon mal einen, einen, über die letzten Jahre hinweg einen Anstieg. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass zum Beispiel 3D-Produktionen reinkamen, die einfach, äh, bei denen die äh, Kinokarten teurer waren, aber trotzdem, äh, wenn man es einfach äh, uns jetzt den anderen, die andere Hälfte anschaut, nicht uns auf die Tonträger, auf die DVDs fixieren, sondern auf die, auf die Kinobesuche fixieren, da gibt es einen Anstieg. Und, äh, Überhaupt dieser, dieser Gedanke, dass die Hauptverwertungs- und die Hauptrefinanzierungsmöglichkeit in der Verbreitung von Tonträgern liegt, die ist ja nicht so alt, als das Kino erfunden wurde. Und übrigens schon dann, damals gab es unten Rufe, dass das Kino das Theater zerstört. Ja, das Theater ist immer noch da. ist die Radio-Stars. Mit Radio ging mhm. das genau als, Genau, als, als das, das Kino erfunden also wurde, gab ja, ja, es keine DVDs. Es da gab es nur ja. die Kinos und trotzdem war das eine auch finanziell äh, starke Branche, die auch ihre Refinanzierungskosten reingebracht hat. Ja. Dann so, kamen kam die Fernseher, da hat Danke. es auch geheißen, ja, Fernseher zerstört das Kino. Oh. Hat es auch nicht gemacht. Okay. Nein, hat den Kuchen vergrößert. Äh, es wurde ja aber auch bezahlt. Das ist der entscheidende Unterschied. Ich will jetzt nur, dass es keinen Kuchen mehr gibt. Wie die, Fernsehen hat das, den Kino, den Kuchen vergrößert, als es aufkam, und Video hat den Kuchen auch vergrößert, als es aufkam. Gerade wir in Deutschland Wenn haben jetzt aber Filme Erfahrung, aber, dass wir für Fernsehen Filme nicht mehr bezahlt werden. Wird der Kuchen natürlich kleiner. Und ist es so? Natürlich kannst du sagen: Im Kino werden die Filme immer gesehen werden. Das werden sie auch noch lange Zeit. Aber es gibt ja drei große Rechte oder drei große Auswertungsmöglichkeiten: Kino, Video und Fernsehen. Video ist ungefähr 50 Prozent klassischerweise jetzt schon nicht mehr. Wenn das wegfällt, fehlen 50 Prozent. Das heißt, dann kosten die Filme nur noch 2,5 Millionen und wir können nur noch die Hälfte der Gagen zahlen. Alex, halt halt wird der, der Kuchen Bitzig. größer, wird der Kuchen kleiner? Es ist, darauf gibt es eine ganz klare, objektivierbare Antwort. Natürlich wird er kleiner. Eine, eine, eine Frage in dem Fall. Wir sind ja uns alle einig, das Mega-Upload und kino das sind, ist Geschäftemacherei mit fremden Werken, muss unterbunden werden. Bloß meine Frage ist, ja, wir verurteilen sie, weil sie damit Geld machen. Die Frage ist, warum? muss es so sein, dass irgendwelche kriminellen Hintermänner aus irgendeinem anonymen Server äh, Geld machen mit kostenlosen Inhalten, das ist bei Kino.to, die sind vor allem werbefinanziert, bei Mega-Upload gibt es außer noch, außerdem noch den Premium-Zugang. Warum zahlen denn die Leute am Mega-Upload für den Premium-Zugang, obwohl sie ja nach der Logik genauso gut ohne diesen Premium-Zugang das kostenlos ähm, äh, haben könnten? Ja, weil ihnen der Premium-Zugang einen Mehrwert bietet. Und da ist die Frage, warum wird dieser Mehrwert von irgendwelchen Kim Schmitz oder von irgendwelchen Kino.to-Hinterleuten angeboten und nicht von den Filmproduzenten, die Genauso wie es Mega-Upload mit Premium-Account äh, tut, die könnten genauso einen Premium-Account äh, für Streaming, fürs Download anbieten. Die können genauso und werden. Das heißt, die und finden, das anbieten. <lacht> äh, und, und, <lacht> äh, die ganze. Ja, ja, naja, das ich ist das ist, das <lacht> bin sehr dankbar. Ach. ist ja wunderbar. Ich meine, äh, der, der ganz entscheidende Unterschied in der Kalkulation von Kim Schmitz und von, der, von einem legalen Service ist ja, Kim Schmitz muss keine Lizenzen zahlen an den ganzen Content, den er da verkloppt. Das ist doch der Riesenunterschied. Das ist doch so, wie wenn ich im Kino bin und für den Film nicht bezahlen muss, den ich da zeige. Ich muss natürlich 50% meiner Einnahmen abgeben an den Kinoverleiher, also für den Film, für den Inhalt, den ich da vorführe. Wenn ich den nicht zahlen müsste, wenn ich einfach die Kopie nehmen könnte und zeigen könnte, dann hätte ich eine ganz andere Kalkulation. Wenn ich Kim Schmitz bin und mir die zig Millionen Filme alle dahinstellen kann, und nur noch die, die technische Infrastruktur bezahlen muss, dann kann ich natürlich einen Premium account für 10 Euro verschleudern. Der hat ja keinen Film hergestellt. Ist auch ein Gewinneller, und, und, und, aber Netflix ist ein ganz gutes nicht, Thema. Netflix ja, ist ein gutes wir Thema. Müssen, wir müssen USA ja die 5 Millionen zurückverdienen, die der Film ja. kostet. Schauen wir jetzt genau, auf, auf Netflix, auf Hulu. Die müssen das, die haben ein Lizenzen, die bezahlen auch die technische Infrastruktur. Ja. Es gibt in den USA Netflix, ich, ja. würde, sie mir gerne, groß ich würde das super gerne bestellen, aber ich muss durch ganz schön viele Reifen Kommt. springen. Ja. Wie, ist das so teuer? Oder? Nein, nee, das, das gibt es in Deutschland nicht. So, das ist ja, dasselbe das ja, ja, wie YouTube und Gema. Äh, ja, überall ja. auf der Welt hat Aber man sich ist geeinigt. Nicht, weil irgendjemand mhm. sie daran hindert. Doch, hat das was mit dem Urheberrecht. So tun? Sondern weil sie selber noch nicht so weit sind. Sie Aber hier sieht man, das man ist mal, weiß nicht, dass weit ist. Netflix gibt es in den USA. Ein Riesending in den USA. Entwickelt sich das zuerst in den USA. iTunes gab es auch zuerst in den USA. Es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis sie in Deutschland waren. Aber man sieht, dass es so lange gedauert. Was macht ihr denn? Ja. Konstantin, was macht Konstantin und, und Kollegen? Wäre das nicht eine Chance, wäre das nicht ein Markt, den müssen man nicht die Amerikaner generieren erst alles machen. Das muss man erst mal aufbauen, auch das ist, wenn es so einfach wäre. Ich sag nicht, dass auch, es einfach ist. Naja, es ist also in Deutschland geplant, es glaube ist ich, ja für zum Beispiel Ende des Jahres das Germany's Gold. Es ist, Aber Ja, zum Beispiel so, ich meine, man muss ja schon mal die Gesetze beachten, so geht es ja schon mal los. RTL und pro7 haben versucht, ihre Werke ins Internet zu stellen, kostenpflichtig. Ja, vielleicht das sind öffentlich ein bisschen ähm, vorgegangen. Haben versucht, so einen Service anzubieten. Ähm, Kartellrecht ist gekommen und hat es zerschlagen. Hat aber genau, nicht. genau, das ist ja das Problem. Das, das heißt, die Filmfirmen könnten sich gar nicht zusammenschließen und das anbieten, weil das Kartellrecht ja, das, äh, aber das, das, ist das Problem. sagen würde. Aber das das da muss das eine wird, dritte wird, Firma kommen, wie Netflix ja. oder wie iTunes. Gott, um, es wird so viel ist nicht die Musikindustrie, die da geschlafen hat. Es ist schwierig. Ist ja, es ist schwierig. Es dauert. Es, ist, es wird von, den, äh, von der Kreativbranche in all ihren Formen wird so viel Lobbyarbeit betrieben, um Akta durchzubringen, um äh, Sopa durchzubringen und so weiter und so fort. Diese Lobbyarbeit könnte genauso darauf angewandt werden, dass diese Gesetze, die in Deutschland tatsächlich versteift sind, und äh, die Gesetze in Deutschland spielen mit eine Rolle, dass Deutschland mittlerweile im digitalen Hinterland ist, dass wir als Einzige kein YouTube anschauen können. Lobbyarbeit in den Kreativ das ist absolut amateurisch, winzig, ja, ja. fast nicht existent. Wer Lobbyarbeit ja. betreibt, das sind Google und Apple. Die haben 30 Leute, die hauptberuflich da sitzen in Berlin und die nichts anderes zu tun haben. Top-Anwälte darunter. Ähm, die haben ein Milliardenbudget dafür, weil die das Google äh, finanziert, das? Sich ja auch, ähm, ja. finanziert sich ja auch äh, so, also über YouTube, äh, über den Inhalt, den sie nicht bezahlen müssen. Die haben genug Spielgeld. Was die Kreativbranchen da veranstalten, die Musikbranche war sowieso nicht existent im Lobbying, nicht existent im Lobbying, deswegen ist sie ja den Bach runtergegangen und ähm, das haben auch alle eiskalt zugesehen, wie sie den Bach runtergeht. Das Definitiv. Das hat man gar nicht bemerkt, weil sich sie. da gar keine Stimme oben. hat. Und ähm, auch das Lobbying im, im Filmbereich, das, ist, das steckt so in den Kinderschuhen, das ist so winzig gegenüber Google und den wirklichen großen Playern, die die, die, die Macht haben. Ich meine, ich sitze hier, gut, mir macht das auch Spaß, aber ich sitze hier in meiner Freizeit abends und es geht Dank. mit euch. Wir <lacht> haben, da gibt es keine Lobbyarbeit darüber hinaus. Das ist, die Branche ist auch zu klein und dafür nicht richtig aufgestellt. Wir haben keine Milliardenfonds, aus denen wir schaffen können. Aber, Gero, meinst also du nicht, dass letzten Endes langfristig die Menschen, die jetzt ähm, 20 Jahre alt sind, dass die letzten Endes nicht mehr wirklich bezahlen wollen für sowas, dass sich dass diese Freiheit des Netzes sich sowieso durchsetzen, sie durchsetzen wird. Sie ja, sie wollen tun schon, tun sie auch. Tun sie auch, weil ja. wenn du acht Stunden am Tag gearbeitet hast, willst du dich nicht mehr durchs Netz quälen. Und auf der Nein, Super die Nachbarn arbeiten so nicht mehr so, die acht Ach, Stunden. Das wird sowieso ein auslaufendes ja. Arbeitsmodell. Also ich bin dabei <lacht> da Christa. Ehrlich ich glaube, dass du die Bereitschaft äh, durchaus hast, so, Netz zu zahlen. Ich glaube, die, Leute, die jungen Leute sehen das... In der großen Mehrzahl sehr pragmatisch und sagen, wenn ich nicht bezahlen muss, wieso sollte ich denn? Ich bekomme ja, alles Die das Gefühl dafür, weißt du das? müssen sich aber gar nicht durch Netz quälen, um ihr Zeug runterzuladen, weil mhm. es gibt Kaufhäuser, Mega-Upload oder Kino.to, das sind Kaufhäuser, das sind Seiten, die organisiert sind wie äh, äh, iTunes oder wie Amazon. Mhm. File-Sharing, das ist unbequem. Da mhm. muss ich ja wissen, was ich will, da muss ich das eintippen und dann muss ich da warten und dann wächst der Balken und so weiter, das ist unbequem. F File-Sharing ist auch deswegen auf dem Rückzug, weil es einfach natürlich sozusagen schlechter ist und es wird abgemahnt. Ja, aber hier ist ja ein Unrechtsbewusstsein dazu. da. Es Ist ja äh, Unrechtsbewusstsein da. Aber und von das muss auch Seiten durchgesetzt so werden, von wie sind, euch. wo man alles abgreifen kann mit zwei Klicks. Das, ja, da, da wird es kein Gegenmittel geben. Das wird aber In trotzdem Jahren, genau, 10 Jahren, das wird verheerende Folgen genau für die gesamte Kreativbranche haben. Die als Kaufhäuser organisiert sind. Mhm. Da wird ja auch, da wird ein normaler Account angeboten, das Thema hatten wir schon, äh, wo du eine künstliche Brandbeilbegrenzung hast und dann jede 5 Sekunden Pop-Up-Fenster mit Werbung wegklinken musst, ja. äh, wobei über diese Werbung auch Geld einfließt ja. und dann gibt es einen Premium-Account, damit, äh, damit du das eben problemlos machen kannst. Mhm. Und wenn, äh, also da, da sind wir jetzt wieder, wieder bei dem Thema, äh, das soll Also die, die Industrie, auch die Filmindustrie und auch die Musikindustrie, die das seinerzeit vor 15 Jahren mit Napster total verschlafen hat und damit einen Großteil der Probleme auch für die anderen Branchen erst ins Leben gerufen hat. Weil als die sich entschieden haben, als Napster kam, anstatt mit denen zu kooperieren, Napster war auch dazu bereit, mit denen zu kooperieren, Lizenzverträge zu schließen und eben... Hand in Hand in dieses äh, Zeitalter der Internetvermarktung einzutreten, haben sie stattdessen Webster äh, geschlossen und dann angefangen, die ganzen Leute zu jagen. Und damit haben die sich äh, eine Generation herangezogen, äh, die von Anfang an wusste, okay, alles, was ich im Internet mache, äh, da labert irgendwer, äh, dass es illegal ist, aber das ist halt der einzige Weg. Und das, das, diesen, die, die Musikindustrie versucht ja jetzt mit iTunes, mit den äh, Streamingdiensten äh, da auch ein bisschen äh, wieder aufzuholen. Ja, und die, dasselbe bei der die Filmindustrie ist jetzt noch nicht so schwer getroffen, dass sie eben auch diese Möglichkeit nutzen sollte, da aufzuholen und äh, nicht äh, gegen, gegen, gegen das Filesharing zu schießen, weil du siehst es ja ein, dass Filesharing mittlerweile nicht mehr das große Problem ist. Aber in der öffentlichen Debatte äh, ist es immer noch diese, dieser Kampf gegen die, gegen die bösen dann Fallsharer, darüber, der das da das im Zentrum Problem. steht. Ja, wir dann diskutieren hier ja hier schon Geschäftsmodelle. Ja, was ist es denn? Das, das richtige Problem sind die Kaufhäuser, ja. wo man alles runterladen kann, umsonst. Die sind geschäftsmäßig von... Ja, aber, aber das ist ja die Du meinst jetzt aber Amazon, Amazon ja zum Beispiel, nein, nein. Da da Amazon ist ja etwas Legales. Da fließt ja es gibt Geld aber auch illegale Amazons, die aber nicht physisch liefern, wo man es dann runterladen kann. Du kannst jedes Buch, jede Musik, jeden Film... Jede Software, jede Zeitschrift, okay. jede Zeitung, jede große Tageszeitung ab morgens um ja. 5.15 Uhr kannst jeder, du runterladen. Aber wie bei jeder organisierten Kriminalität, wo große Geldsummen fließen, kann man die schon verfolgen, wenn man will. Ja. Das ist kein Problem, das wird auch gemacht. Man kriegt sie aber nicht. wie steht die Piratenpartei dazu? Ich meine, es ist wie Schwarzfahren. Wir man muss halt ab und zu Drohkulissen aufbauen, so schade es ist. Man muss ab und zu mal einen raus, äh, suchen und so ähnliches. Ja, ist aber bei Schwarzfahren aufbauen. verdient ja keiner Geld. Also kann es nicht dasselbe sein. Aber... Ähm, nee, also wir, sind, wir sind nicht Freunde von diesen Leuten. Wir, wir, wenn es files gäbe und sich keiner Sorgen machen müsste, gäbe es diese Leute auch nicht. Man ja. würde dann nicht diese Angebote annehmen. Aber da das Problem ist, man kriegt sie nicht. No mit normaler Strafverfolgung kriegt man sie Deswegen nicht. Darf hat das man bisschen, kino -TO das gekriegt, hat drei Jahre gedauert. Ist nur durch eine Verkettung glücklicher Zukun Richtig. Umstände äh, gelungen. auch nicht ja, um ist ist da, aber, der aber es sind muss, schon zehn neue da am das, muss im Kanon, das ist zu einfach. Das, muss im das Kanon ist die risikoloseste Spielart organisierter Kriminalität, die es gegenwärtig weltweit gibt. Also zum Beispiel bei den Verlagen. Jetzt um mal ein bisschen wegzukommen von dem äh, immer zu Film und hören, die Verlage haben ja auch, da gibt es ja auch schon unterschiedliche Modelle, nicht? mit E-Books und Kindle und so weiter. Und trotz, sicher ist das, müssen die Verlage sich umstellen. Ne? Das ist eine Riesenveränderung und einige gehen äh, pleite, das ist Aber klar. Aber das Problem ist ja eben, dass die E-Books, äh, also, dass die auch piratisiert werden, dass ich die dann ganz kurze Zeit später äh, auch illegal umsonst runterladen kann. Warum soll ich denn dann ein E-Book für 9,90 Euro kaufen legal, weil es bequemer ist. Wenn es nein, es ist nicht bequemer. Es ist ja ganz es einfach sollte sein. Es sollte bequemer sein. Und ja, es sollte nicht Fall, nicht so viel Buchpreis viel Küche, für Buchpreise sein. Also nein, nein, das ist ja darum, dass es überhaupt E-Books gibt. Die Frage ist ja jetzt, warum sollte ich das E-Book legal kaufen mhm. für 99 und nicht illegal in einem Kaufhaus, in einem illegalen Kaufhaus herunterladen für 0 Euro? Es ist gleich gut, natürlich ist es gleich gut. Es ist sogar so, dass die Illegalen immer im Vorteil sein werden, weil sie sich nicht an Gesetze halten müssen. Zum Beispiel an Jugendschutzgesetz, um beim Film zu bleiben. Ja, Die Jugendlichen sagen natürlich, ja... Ihr seid ja blöd, ihr bietet den Film ja nur äh, im Internet nur ab 16 an. Ja, da, da würde ich mir ja, schon wir schon ein bisschen die die richtige harte Version sehen. Ja, die natürlich. 18. Die gibt es natürlich in illegalen Kaufhäusern. Das werden Dann, wir mit dem Urheberrecht nicht <lacht> Das ist ein Problem des Jugendschutzes. Das, das, <lacht> das, das, das, <lacht> das werden wir mit dem Urheberrecht nicht lösen können. Man Aber die Frage ist jetzt, und das ist wirklich die Frage: Seid ihr bereit, dagegen irgendwas zu unternehmen? gegen genau? Gegen diese Kaufhäuser, die jeglichen illegalen Content illegal anbieten. Die sind auch illegal, die sollen auch illegal bleiben, die sollen auch von mir verfolgt werden. Was? Was? Was? Wie? Aber das, das Problem ist, die Politik, und da seid ihr mit allen etablierten Parteien im Boot, sie wollen auch nichts dagegen unternehmen. Sie halten Sonntagsreden, ja, der Urheber, und das ist alles es ganz Es gibt gewisse rechtsstaatliche Regeln, die eingehalten werden müssen, und wenn die die Strafverfolgung verzögern, dann ist das so. Wir geben nicht unsere Grundrechte dafür auf. Fertig. Nee, also, und dazu muss man im Kanon eben auf andere Modelle umschreiben, wenn wir bei den E-Books bleiben, mhm. äh, Natürlich, das eine ist das nur das ist Produkt, ungespannt. das E-Book. Aber es gibt noch mehr Zusatzdienstleistungen, beispielsweise... Ähm, ist es ein Grundrecht, illegal runterladen zu können? Es ist kein Grundrecht, illegal unterladen zu können. Es ist ein Grundrecht, zum Beispiel ein, ein, äh, einen fairen Prozess zu bekommen und nicht einfach auf den Finger zeigen, du bist ein Illegaler, ich schalte dich ab. Das kann nicht sein. Das will ja auch niemand. Okay, aber wie sollen wir es dann schneller machen? Ja, wir, darüber müssen wir jetzt diskutieren. Nein, wir müssen erstmal darüber, darüber reden, ob, ob, ob die Branche nicht selbst sich da Hinz... helfen kann. Nicht der Staat muss immer um Hilfe gebeten werden, wenn man sich selbst helfen kann. Aber es geht ja um Gesetze. richtig? Es geht ja um Gesetze. Die, eingehalten, die nicht eingehalten werden. Ich dachte, nicht wir sprechen allgemein sein. um dieses nee. Thema. Also, äh ja, aber Moment, wenn du jetzt sagst, ähm, sagen wir mal, Schokoriegel klauen im Kaufhaus. Wir der, klauen, aber der nicht Stadt, wir kopieren. Der Stadt, Lass doch das klauen. Na ja, gut, die, aber ich nehme mir einen Schokoriegel und der bleibt noch. Da. Hey, es geht, es geht noch da. Ja, ja. Es klauen. Genau. Na ja, gut, wenn ich ins Kino gehe und mich da reinschleiche oder ins Konzert okay. reinschleiche, hm. dann ist auch Umgangssprachlich klauen, okay. Es gibt da große ja, Schwäche, Ich mehr eine Leistung. Äh, Sie, äh, ihr fokussiert euch auf, auf den Nutzer, der quasi klaut. Und da sind wir uns prinzipiell uneinig, weil nach unserer auf, Auffassung ist ein Nutzer, der privat sich irgendwo irgendwas runterlädt oder hochlädt, auf jeden Fall nicht der Schuldige. Das heißt, auch wenn man jetzt dieses, äh, das, das Mega-Upload oder das kino anschaut, mhm. was äh, immer versucht wird, auch zum Teil mit den, mit den Abmahnungen, man versucht den Nutzer zu krallen und das führt dann unweigerlich dazu, dass man den, die Struktur des freien Internets und äh, der, der, dieses freien Informationsflusses im Internet äh, untergräbt und letztendlich auch den, den, die Privatsphäre äh, des Nutzers aushebelt. Was wir sagen ist, der Nutzer, solange er nicht im kommerziellen Bereich handelt, der, von dem auf jeden Fall Finger weg. Die Leute, die diese Angebote betreiben, äh, die, die Macher von, von Kinoteo, der Kim Schmitz und wie sie alle heißen, die sind kriminell, nicht weil sie etwas klauen, sondern weil sie eben äh, im geschäftlichen Umfang urheberrechtlich geschützte Werke ohne Einverständnis des Urhebers anbieten. Und die müssen entsprechend verfolgt werden. Und äh, da gilt genauso wie bei jeder anderen Art von Internetkriminalität, von organisierter Internetkriminalität, weil äh, Kino.to äh, betreibst du nicht aus deinem äh, Wohnzimmer, sondern das ist ein ziemlich äh, groß angelegtes Projekt. Da musst du irgendwo das Geld bekommen, da musst du irgendwo das Geld waschen. Das unterscheidet sich im Großen und Ganzen nicht besonders viel von allen anderen möglichen Verbrechen, die man kann. Im Internet betreiben kann und die auch über das Internet teilweise erleichtert werden. Und äh, äh, da brauchen wir nicht über das Urheberrecht zu diskutieren. Die urheberrechtliche Frage ist: Okay, äh, die Nutzer äh, lassen wir in Ruhe, die Macher sind schuldig. So, was, was genau sie schuldig sind, das, das, das können wir dann ausdiskutieren. Aber auf jeden Fall, diese Schuldigen die müssen verfolgt werden. Und da sind wir jetzt vom Thema Urheberrecht komplett weg, das das sondern die ja, müssen das verursacht das genauso wie, wie das jeder andere, das steht, der das ich kann ja nicht sagen, ich kriege die nicht. Also ich meine, man kriegt sie nicht. Das ist so einfach und es ist so gut abzuschotten. Man kriegt es nicht. Nein, es geht. Das, alles, ist, alles, das, geht ist, alles, das geht ist der Es geht letztendlich. Ja. Man kriegt es nur mit einem irrsinnigen Aufwand. Ja, aber ist das das Problem des Urheberrechts? Nein, aber es ist Nein, so Sache der, der Politik. Ist so, so, jetzt rede ich mal. Aber, ich also kann mit <lacht> Olga reden. Es oh, ist unglaublich. Es <lacht> <So lacht> <unglaublich. lacht> ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist natürlich auch Sache der Politik, klar. Und ich finde es jetzt schon mal einen ganz guten Ansatzpunkt, wenn es nicht heißt, wir sind hier im Utopieland, auf der Pony Ranch, wo es keine geistigen Eigentum Punkte mehr gibt, keine Positionen mehr gibt, das ist eine sehr vernünftige Geschichte. Und es ist ein relativ leicht, das natürlich für alle Provider, diese Seiten letztendlich zu blockieren, aber es muss halt mehr Druck aus der Politik kommen. Und Netflix ist ein wunderbares Beispiel in den USA, es funktioniert, dass auch Internetinhalte bezahlt werden. Ich sage mal, diese kleine Firma mit einem Apfel drauf, ist jetzt auch nicht ganz unerfolgreich, Immer die erfolgreichste Marke der Welt. Gut, iTunes, vielleicht nicht dank iTunes, aber iTunes funktioniert. Ja. Äh, was vor fünf, sechs Jahren niemand gedacht hätte, wie dass tatsächlich das genau. äh, im Internet auch noch mit Musik äh, Geld gemacht werden kann, wenn man es richtig macht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man es richtig macht. Druck der Politik. Und Ist das Aufgabe offen, der Politik, herauszufinden, wie man Geld macht? Sind Geschäftsmodelle, nein, die wir hier nein, auch praktisch nein, nein, diskutiert Aufgabe haben? Aber der Politik ist natürlich, äh, müssen wir Eigentum zu schützen. Eigentum verpflichtet einerseits. Das etwas Druck auf, auf die Provider, ja, auf die Provider zu machen. Die ist das das ist eine Aufgabe der Politik. Ja, die ist, die und dann ist, heißt aber sofort wieder, es ist Eingriff die in die Informationsfreiheit und ich möchte mein Kino-TU runterladen. Nein, es aber ist nicht es Aufgabe der Politik, Geschäfts, Geschäftsmodelle für die gebeutelte äh, Kreativbranche Von dem reden zu wir auch gar nicht. Okay. Okay. Darum geht es ja auch gar nicht. Ähm, es geht darum, dass man möglich. die Kreativbranche dafür schützt, dass das Zeug geklaut oder eben umsonst heruntergeladen wird. Weil jedes legale, denkbare Geschäftsmodell ist im Nachteil der Spiegel, um wieder mit anzufangen. Wenn ich den für 4 Euro legal herunterladen kann und ich kann ihn zum selben Zeitpunkt, in derselben Qualität, ähm, mit demselben Aufwand auch illegal herunterladen. Was soll denn der Spiegel da machen? Was für Geschäftsmodelle soll er sich denn ausdenken? Soll er Lese Lesereisen veranstalten oder Kochkurse angeben? Ja, gar nicht so blöd. Was soll er denn setzt äh, nicht wenig Geld um. Obwohl man nach ich deiner Logik... Beim Spiegel. Ich, würde gerne, ich bin der Spiegel. Beantwortet mir doch mal die Frage, was soll ich denn machen? Ich kriege immer gesagt, ich bin zu blöd, legale Geschäftsmodelle, legale Alternativen Aber zu Aber es geben. gibt anscheinend Modelle, die anders funktionieren. Wie, äh, wie schafft es Apple mit iTunes? Millionen von Menschen auf die Plattform zu bringen, dass die teilweise auch ziemlich überteuerte Preise für die Downloads über iTunes zahlen, obwohl sie nach deiner Logik genauso mit zwei Mausklicks auf ein illegales Angebot kostenlos oder für ein geringeres Geld Das ist, ist ja äh, auch ein Riesenproblem, auch für iTunes. Das aber ist es auch ist ein iTunes super verpackt, iTunes einfach ein tolles Produkt, ein tolles System rausgebracht. iTunes für, für sich funktioniert, sein. Und weil, es es, gibt, weil es gut gemacht es gibt unglaublich ist. Viele ja, aber es gleicht nicht annähernd die Verluste aus. Das ist ja das Thema. Es gibt natürlich natürlich gibt es immer noch Leute, die nicht, die Aber aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht das illegale Modell. Es gibt auch Leute, die den Spiegel legal kaufen. Vielleicht, weil sie noch nicht wissen, dass es, dass es auch illegal gibt. Die meisten Leute wissen es noch nicht. Das verbreitet sich erst schleichend. Aber wenn ihr jetzt die nächsten fünf oder zehn Jahre nichts dagegen tun, das wird Kreise ziehen. Es und gibt auch Leute, die hier die irgendwann Bildzeitung irgendwann aus dem Kasten man muss auch keine. Und man es wird von der Bildzeitung absolut honoriert. Ja. Es ist wunderbar, wenn die mehr Leser bekommen. Und, äh, Wer auch so ein Standpunkt. Standpunkt. Ja. Vielleicht ist man muss ja auch keine ist. hohen Hürden aufstellen, aber Vielleicht man muss irgendwas tun, weil sonst wird es sich verbreiten. Sonst ist derjenige, der den Spiegel noch legal runterlädt, irgendwann durch der Dumme. Okay, was Sein Kumpel, du vor? Kumpel Man kann ich schlage konkret zwei Dinge vor man kann es gibt zwei Ansätze Man kann bei den Providern ansetzen und man kann die zwingen, wie das in England, Österreich, Spanien und anderen Ländern gemacht wird, dass sie den Zugang zu solchen kriminellen Seiten, die ihr auch kriminell findet, blockieren. Sie erschweren dann den Zugang nur. Das ist mir auch klar, dass man dann als gewiefter Mensch, der sich auskennt, trotzdem noch irgendwie draufkommt. Aber die große Masse tut es nicht. Die große Masse tut es nicht. Und das ist immerhin etwas, das ist kein perfektes Mittel, aber es ist etwas, was man tun könnte. Und das, das eigentlich tun müsste. Es schiebt, ich finde, nicht. Denn selbst wenn man es täte, mit all den Problemen, die es mit sich brächte, würden wir damit alles nur ein bisschen weiterschieben. Klar, du machst das jetzt ein bisschen schwierig, dann dauert es ein bisschen, bis die... Branche Diese kriminelle Branche aufholt und dann verteilt sie an die Nutzer wieder ein Stück Software, dass das wieder in den Griff kriegt. Routet um die Blockaden herum, die du aufgebaut hast. Und dann kommst du wieder zu mir und sagst, mach das noch schwerer. Und dann machst du das wieder. Und ich muss das so lange machen, bis das Netz nicht mehr frei ist. Und deswegen kann ich diesem Wunsch leider nicht stattgeben. Nein, ja, wird das wird ein gewisser technischer genau, Wettlauf sein. Das, das, erinnert mich, das erinnert das mich eine, ein bisschen an, an DRM. Wettrüsten. Aber das ist schon richtig. Aber das Ende dieses ist. Ja, wieso, wieso steht, steht genau. am Ende dieses Wettrüstens die Unfreiheit? Naja, das unfreie Netz? weil du immer mehr Einschränkungen einführen musst, um immer mehr Kontrolle auszugeben. Aber ich will drauf. ja nur diese Seite sperren. Aber nach ich, ich rücke immer weiter rum. In Russland ja wurde, wurde vorgestern ähm, auch unter denselben Vorwänden, da war glaube ich der Jugendschutz das Hauptthema, ähm, ja. auch ein, ein globales äh, Filter- und Zensursystem etabliert. Äh, da ging man eben diesen nächsten Schritt weiter, der unweigerlich kommt, wenn man über ja. die äh, normalen Sperren äh, lernt, um umzugehen. Da kam dann das Deep Packet Inspection und äh, wenn das sich wirklich so durchsetzt, bedeutet das eigentlich alles, was ich über das Netz äh, jemals verschicke, alle Kontakte, die ich auf irgendeine Weise über das Netz habe, dass das alles Durchleuchtet wird. Und da kann man halt von, von Privatsphäre schon äh, nicht mehr reden. Und ich merke, dass auch im Westen die diese Ma äh, Maßnahmen der russischen Regierung nicht besonders auf Gegenliebe stoßen, obwohl äh, diese Entwürfe äh, Netzsperren und, und äh, das, was äh, Hadopi in Frankreich und so weiter. In genau dieselbe Kerbe schlagen. Ja, bloß wenn es Russland macht, dann äh, erinnert man sich plötzlich daran, dass man ja eigentlich irgendwie Menschenrechte und Rechtsstaat hat. Aber äh, wenn man das hierzulande äh, in genau dieselbe Richtung stößt, äh, da finden es plötzlich alle ganz toll. Ja? Moment, es geht doch darum, den Zugang zu einer kriminellen Seite zu sperren. Es geht doch nicht um die Packet Inspection, um Kontrolle, es geht doch um ein ganz bestimmtes, ganz klar definiertes Ziel etwa ein, ein Ziel, das wir beide Nein, also gemeinsam haben. Glaubst, glaubst du, diese Angebote bleiben dann genau definierte Seiten, glaubst du, die schlafen? Ach so, du meinst, dann, das ist dann ja. Zensur und dann kann man das auch auf politisch unhebsame also erstens, erstens das erstens, was ist. Zu, die eingerichtet ist, wird benutzt. Das heißt, sobald es da ist, wird man es genau. auch für andere. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste law and order politiker kommt und mir sagt... Du, das ist aber ungefähr was? so, wie du, wenn du sagen würdest, wir haben ja Gefängnisse... In China werden die falschen Leute aus den falschen Gründen ins Gefängnis geworfen. Das stimmt. Und, äh, das, stimmt absolut. <lacht> das stimmt absolut. Eigentlich dürfte man keine Gefängnisse haben, weil wenn man überhaupt Gefängnisse baut, dann äh, setzt man damit die Gefahr, dass die Falschen immer reingeschmissen werden. Genau. Das ist schon richtig, richtig. richtig dass die Gefahr das da ist. ist, also, der ist, also, der ist der also wenn wir einen totalitären nee, Staat hätten, dann würde der sicherlich Zensurmaßnahmen im Internet ergreifen, ja. die ich auf keinen Fall wollen würde. Ja. Äh, okay. Das würde er aber sowieso tun. Das spricht dann, nicht dagegen, dass ich, ich heute eine kriminelle Seite sperre. Das gehört sicher dazu, aber es geht ja, um neue Verwertungsketten. Bitte schön mal ja. YouTube, wo ich mich ständig drüber ärgere, dass ich dann plötzlich irgendwie einen Link kriege von jemandem aus Amerika und dann kann ich dieses Video nicht angucken, weil die scheiß deutsche GEMA ja, das gesperrt ja. hat. So, da das, kommt das ist doch so auch eine Art von also, äh, wirklich Vormundung, sondern zwei Dinge. A. Ah. Zeigt es, dass diese Umgehungsmaßnahmen, es ist nämlich ganz einfach zu umgehen, dass das die meisten Menschen nicht machen und dass es sozusagen eine gewisse Wirkung hat. Und dass dieses, was du gerade gesagt hast, dass die Leute sowieso immer aufrüsten und dann diese Umgehung wählen, das eben nicht stimmt, weil sie richtet sich drüber auf, statt diese Umgehung, die 30 Sekunden zu erfahren. Ja, weil das ist doch nicht internetintelligent, aber du bist die jungen Leute, die machen da die... Und zweitens, Lass mich was einfallen? du hast eben sehr schön Scheiß Gema gesagt. <lacht> ja, ich meine, ich das sind halt die Künstler. Und es ja, geht halt, genau, darum, Nein, das geht halt darum. Das wissen wir doch. Das geht halt darum, dass, gar dass YouTube das nicht bezahlen möchte. Gero, das ist aber das genau ist kein, der Effekt, das den das du darf ich aber auch noch kurz Eskalation. zwei Sätze dazu sagen. Ja, es geht genau darum, dass äh, YouTube diese Inhalte, das sind eben keine User Generated Content, sondern das sind geschützte Werke, die jemand bezahlt hat. Das ist die äh, dass es äh, die kostenlos nutzen möchte. Und die GEMA bietet es ja an. Aber das kann doch nicht die, sein. Die GEMA, GEMA, GEMA bietet es an. Kennst du den GEMA-Tarif? Nee. Und dann sage ich dir, 0,06 Cent pro Klick Neue, verlangt die GEMA. Und die GEMA wäre sicherlich bereit, äh, in Verhandlungen auf 0,03 Cent zu gehen. Das heißt, wenn das Musikvideo 100.000 Mal angeklickt würde, dann würde die GEMA dafür 300 Euro geben, kriegen. 100.000 Mal. Reicht, Wochen um wochenlang Platz 1 zu sein inzwischen, weil die äh, Anforderungen dafür so weit gesunken sind, weil die Musikindustrie ja zusammengebrochen ist. Ähm, das ist YouTube nicht bereit zu zahlen. Das ist der Punkt. Leider YouTube haben wir jetzt keinen ein, von der GEMA hier, der sich ...ist ein milliardenschweres Unternehmen zu äußern könnte. Die GEMA nicht ist, ich, bin bezahlen GEMA -Mitglied. ich bin GEMA mitglied ich kann da ganz gerne... Und gern warum wird es das, das Geld nicht bezahlen? Weil es genug Leute gibt wie dich, die sagen... Das ist ja die Schuld der scheiß GEMA. Das ist ja nicht ja. YouTube, was diese, was diese 0,03 Cent nicht bezahlen will sondern die sind sauer auf die GEMA. Die GEMA haben hat ja ganz andere sie um diesen Tarif, natürlich gute Karten. Die nutzen... Ja, das das ist, Anteil, also ist in Deutschland so, der einzige, richtig. einer der sehr wenigen Staaten auf der Welt, wo sich die Verwertungsgesellschaft mit YouTube nicht... Dann schau mal würde. die Deals in äh, den anderen Ländern ab. Das sind weniger als 0,03 Cent. Ja, weil... Äh, jetzt, YouTube, nachvoll, du bist Musiker. YouTube rechnet du pro Klick weniger als 0,03 Cent an die YouTube abgucken? rechnet damit, äh, die finanzieren sich auch nicht aus einem... Goldregen, sondern die finanzieren sich von Werbung. Für die muss es sich rechnen. Und äh, Werbeklicks sind nun mal nicht äh, so teuer, dass du pro Klick einen Euro verlangen kannst. Ja? Äh, die GEMA stellt eine Forderung auf, die in, in keinem anderen Land, eine, keine Verwerbungsgesellschaft aufrechterhalten hat. Und äh, ja, natürlich kommt, kommt man dann äh, das ist nicht das auf die... Sehr gerne. Eine Sekunde. Ja, ja. Das, so. ist das, das ist das Rührende. Die Raten sind die sozusagen so in diesem Ruch der Alt-68er. Wir, wo sich da wir so haben, haben zwei wir noch zwei Minuten. Wir haben noch zwei Minuten Ah, möchte ich möchte es ganz gerne auf... Ja. So, jetzt rede ich. So, ich. möchte sehr gerne. Danke. Gerald, du hast so lange geredet und es war wunderschön. Und mir dröhnt hier unglaublich das Ohr, muss ich sagen, auf der Seite. Es geht wirklich um eine Mischung, glaube ich. Einerseits äh, Seitensperren, muss ich auch sagen. Da bin ich ganz bei dir. Dass man einfach kriminelle Seiten sperrt. Man kann, mir kann es ja auch niemand verbieten, dass ich meine Wohnungstür zusperre. Letztendlich, ja. Aber es geht in erster Linie um die relative Wertschöpfung und ich glaube, das, das Wichtigste, die GEMA, das ist ein Thema, ich würde da ganz gern weitermachen, auch als GEMA-Mitglied gerade, Der zu viele Möglichkeiten der Einnahmen, dass man mit Sicherheit mehr zahlen kann. Aber es geht darum, einfach andere neue Wertschöpfungsmöglichkeiten zu finden und die gibt's und die gibt's absolut. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, es ja, gibt eine Lana die Ray, die ein lustiges, auch ein bisschen komisch klingendes Video irgendwie reinstellt. Und jetzt mittlerweile 500.000 äh, Dollar bekommt mit H&M-Werbung. Ähm, wahrscheinlich muss man wirklich diese Formen finden. Ja? Und es gibt Mischfinanzierung. Sagen wir, die Kinobranche ist ja sowieso wenig betroffen. Ja? Äh, was es an Filmförderungsfonds gibt, das ist ja unglaublich. Äh, rauf und runter. Und die werden auch bedient, durchaus. Ich möchte mal die Kirche, äh, den Kirch in, die Kirche im Dorf lassen. Äh, in der Hinsicht, die Konstantin nehme ich dann natürlich aus, ihr seid schon sehr stark am Markt. Aber es gibt immer unglaublich viele Mischfinanzierungsformeln und man muss halt schauen, dass man rausgeht. Ich bin Auftragskomponist. Wenn ich von der GEMA leben würde, es gibt eine schöne Geschichte, ähm, woher hast du die Schuhe her? Ja, von der GEMA-Ausschüttung ja, und der Rest, ja, den hat man meine Mama VG gegeben. Wort. Keine äh, ja, Wort genau. ist genau das Gleiche. Man muss natürlich auch mal bei diesen ganzen, ich sage mal, relativ in sich korrupten Gesellschaften, ja, wie, ich sage also einfach mal GEMA ansetzen, ja die unglaublich viel für die Eigenverwaltung und äh, verplempern, ja, da wäre ein bisschen Geld für YouTube da. Ähm, aber es gibt ganz viele andere Vermarktungsmöglichkeiten, wo du einfach wieder schauen musst, dass du mit der Wertschöpfung aus dem Internet rausgehen kannst, ja. Mhm. Also, wir halten fest, es gibt Überschneidungen. Wir können uns irgendwo ein bisschen annähern. Es gibt noch Momente, wo wir uns nicht verstehen. Das ist aber auch gut so. Ich danke allen, die heute hier an teilgenommen haben. Es war eine interessante Diskussion. Es war eine lebhafte, emotionale Diskussion. So sollte es auch sein. Wir werden diese Sendung weiterführen. Das nächste Mal, das Thema werdet ihr noch erfahren. Und bis dahin, vielen Dank. Das ist ein Das ist zum Beispiel ganz toll. Das ich Das